Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video werde ich dir ja sieben plus einen Grund verraten, warum sich ein Einstieg im Energievertrieb ja für dich lohnt. Der erste Punkt ist der Markt. Ja, der Markt ist... Riesig, ja. Wir haben äh, in Deutschland ca 70 Millionen Strom- und Gaszähler. Und wenn man den Statistiken glauben darf, dann zahlen ca 85 Prozent davon zu viel. Das heißt, es sind rund 60 Millionen Zähler mit Kunden, die dahinter stecken, die ja an einem Wechsel interessiert sein können. Ja. Ähm, und da ist jetzt einfach die Frage: Wie viele Märkte kennst du, ja, die dir dieses oder die dir das bieten. ja Und zwar ähm, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis, weil ähm, Strom, Gas, das sind Dinge, die nutzt jeder schon tagtäglich. ja Das heißt, der Bedarf ist da auch tatsächlich da, weil es ja auch schon tagtäglich genutzt wird und man muss die Leute nicht erst ja von einem Bedarf überzeugen. Der zweite Punkt ist dann sicherlich auch das Thema Energiepreise. Ähm, und zwar wenn du mal so die letzten 10, 20 Jahre ähm, zurückschaust, dann wirst du feststellen, dass wir in diesen ähm, 10, 20 Jahren immer ähm, stetig steigende Energiepreise hatten und das wird in Zukunft ähm, ja auch so weitergehen. Stichwort Atomausstieg etc. Das heißt... Ähm, ja, wir sind in, oder du, du bist, wenn du im Energiebereich einsteigst, in einem Markt, in, dem's, in dem du von, von steigenden Preisen ausgehen kannst, was für dich natürlich auch ein steigendes Einkommen dann Folge hat. Und wie gesagt, Energie nutzt. Jeder. Ähm, wir haben eine Win-Win-Situation, das ist der dritte Punkt. Und zwar normalerweise kommt ein Verkäufer zum Kunden und muss ihn erstmal von einem Bedarf überzeugen und muss ihn davon überzeugen, dass er erstmal Geld in produkte Produkt investiert. Ähm, hier ist es so: du, der Bedarf ist bereits da, die Kunden nutzen das Produkt ja und du bringst ähm, im Prinzip eine Einsparung. Das heißt, die Menschen profitieren enorm. Durch die Einsparung von dir, ja, und du profitierst ähm, davon, dass du ihnen das gezeigt hast, weil du dann dadurch auch Provisionen erhältst. Der vierte Punkt ist definitiv keine Einstiegskosten. Du hast keine, äh, keine ähm, Einstiegskosten zu Beginn. Ähm, du kannst einfach ähm, starten, loslegen. Geld verdienen. Ähm, natürlich mit den entsprechenden Aktivitäten, ganz klar dem eigenen Fleiß, dem Willen vorausgesetzt, ähm, aber von den Kosten her hast du keine Hürden. Du kannst sofort beginnen und kannst loslegen. Der fünfte Punkt ist, vor Ort hast du natürlich einen viel leichteren Vertrauensaufbau, weil du zu den, den Menschen ja, ich sag mal, kein Geld wegnimmst, sondern du ähm, bringst ihnen eine Ersparnis und das ähm, ist natürlich dann deutlich ähm, ja, leichter Vertrauen aufzubauen, wie wenn du den Kunden erstmal von einem größeren Investment zum Beispiel überzeugen musst. Der nächste Punkt, warum es sich lohnt, ist ähm, hohe Provisionen. Ähm, ich relativiere es, hoher Verdienst pro Kontakt. Und zwar möchte ich dir dazu mal kurz Zahlen aus unserem Team zeigen. Und zwar, wir ähm, generieren im Schnitt, wenn wir zehn Menschen anrufen, circa sieben termine davon werden sechs aufträge und es sind im schnitt dann so vier kunden weil ein kunde hat ja mal nur strom ähm, ein anderer kunde hat strom und gas ja manche haben auch dann noch vielleicht eine wohnung ähm, wo dann auch noch mal ähm, gas oder so hinterlegt ist oder ein haus wie auch immer ähm, und daher kommen diese zahlen zustande und pro zehn ähm, ja, namen die wir quasi auf unserer namensliste haben generieren wir ca. 525 Euro Provision. Das heißt, jeder Name, den du oder jeden Anruf, den du tätigst, der ist im Schnitt 50 Euro wert. Ja? Und das ist natürlich richtig, ähm, richtig gut, ja? weil von, bei anderen Produkten musst du, hast du natürlich vielleicht eine höhere Abschlussprovision, aber dafür musst du natürlich viel, viel mehr. Menschen auch erreichen und mehr Menschen kontaktieren, bis du dann letzten Endes einen Kunden hast. Das heißt, du hast hier einen sehr, sehr hohen Durchfluss, einen sehr, sehr hohen Durchlauf und einen hohen Verdienst pro Kontakt. Ja, Also nicht pro Kunde, sondern pro Kontakt. Ein weiterer Punkt sind die Folgeprovisionen. Es gibt viele Tarife, die Folgeprovision beinhalten. Das heißt, du kannst dir auch hier ohne Team, ja, also bei uns ist es so, du kannst jetzt um ein Team aufbauen, kannst aber auch alleine arbeiten. Und wenn du dich entscheidest, alleine zu arbeiten, dann kannst du aber auch hier ja dir durch die Verträge eine Folgeprovision aufbauen und kannst dir so eine zusätzliche Rente dann eben halt auch generieren. Und dann der Bonuspunkt ist, ja, bei uns die Unterstützung. Ähm, bei uns ist es so, du hast ähm, Zugang zu unserem Team, das heißt, ähm, wenn du dort Fragen hast, dann äh, bekommst du relativ schnell auch Antworten. Ähm, wir unterstützen dich, indem wir, ja, es gibt hohe Provisionen, du hast ähm, einen Ansprechpartner, ja. Wie bereits gesagt, du hast Zugang zum Team, zur Community, zu Schulungen. Natürlich gibt es auch Wettbewerbe. Wir haben einen eigenen Tarifrechner, eine eigene App, wo du paperless ja, sogar arbeiten kannst und deine Kunden vor Ort über Tablet, über Smartphone unterschreiben lassen kannst. Und das Ganze läuft dann im Prinzip völlig papierlos ab. Du hast ein professionelles Backoffice. Also alles, was ein richtig modernes Unternehmen ausmacht, wird geboten. Und ähm, ja, und es liegt jetzt einfach allein an dir, ähm, für dich zu entscheiden, ob du ja einsteigst ob du im Energievertrieb durchstartest oder nicht. Wenn du Fragen hast, nutze gerne die Kommentarfunktion, komm auf mich zu, abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Ich freue mich auch über einen Daumen hoch oder wenn du das Video mit deinem Netzwerk teilst. Solltest du an einer Zusammenarbeit interessiert sein, findest du auch unterhalb des Videos in der Textbeschreibung die Links zu weiteren Informationen, auch darüber, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir maximal Erfolg. Alles, alles Gute, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.